Hallo meine Pokefreunde, Pokefreunde und willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies zum ähm, In dieser Folge werden wir hoffentlich oder wahrscheinlich die Nacht überqueren können. Wir nehmen mal alle, nur so den und kriegen dafür hier den Unheilspilz. Der soll einen großen Krater dann lassen, was das weiß, weiß ich noch nicht. Ich habe auch nicht die Folgen. Also, wie gesagt, ich, ich nehme immer Sessions auf. Oder mehr oder weniger, wie man sagen will. Und da ist es so, dass ich jetzt... Also nach der dritten Folge habe ich die Session aufgehört. Das ist eine neue Session, die ich jetzt mittlerweile, glaube ich, die zweite oder dritte Folge aufnehmen, weiß nicht mehr, die dritte. Und deshalb kann ich bis, bis jetzt noch nicht genau lesen, was ihr geschrieben habt in den Kommentaren. Ah, aber ich werde jetzt, weil es irgendwas Wichtiges ist, werde auf jeden Fall demnächst erwähnen. Und ähm, so, gib her, zack, so. Dum, dum, dum, dum. Okay. Okay, da kommt einer Okay. Wir sind jetzt hier. Ah, wir sind schon bei der 9. Ich hoffe, wir werden bei der 8. Ja, dann werden wir es heute auf jeden Fall schaffen. Das heißt, nach dieser Welle, nach den zwei Wellen hier, kommt dann ein Mini spiel boss Da, da freue ich mich schon drauf, weil die Minispiele machen so viel Spaß. Die kann man auch, wenn man die gespielt hat, auch einfach so spielen. Zum Spaß. Oder für Achievements. Oder für sonst irgendwas. Yay. Das ist doch cool. Okay. Das sollte reichen. Brains. Brains! Ja, genau. Du mich auch mit deinen Brains. So, nicht rausklicken. So. Ich es mal so ein. Hoffentlich klicke ich ja nicht raus, wenn ich das so habe. Da kommt noch ein Zombie. Ich weiß, dass die letzten Folgen jetzt nicht so lange waren, aber... Ich weiß halt, ich will jetzt nicht die Folge über lange machen vor allem bei so einem Spiel möchte ich nicht viel zu lange machen kann es zwar manchmal sein aber ich möchte es halt nicht so und jetzt machen wir hier noch mal ein paar Sniper rein hier zum Beispiel können wir einen Sniper rein tun. und er verschickt, oder verschickt er sich jetzt was sehen, ob er sich oh, okay nee noch nicht er ist schon gestorben vorher dann setzen wir da noch mal einen Sniper hin Und soweit ich weiß, war es auch so, dass nicht die Pflanzen äh, in der Nacht äh, schlafen, sondern die Pilze schlafen am, am Tag. Das heißt, die Pilze kann man nur in der Nacht benutzen und am Tag nicht. So war das. Hat mir ein Weißchen gesagt. Danke, Seichchen. Ich weiß, du mag Pilze. Ich mag auch Voll Puls. Okay. okay. Jemanden hin, weil das nervt mich jetzt, dass da was ist. So, weg. Oh Manni! Juhu! Da braucht schon eine Walnuss. Pff. Wird überbewertet, so eine Walnuss. Und dann du hier noch einen kleinen Mann hin. Ja, ihn halt. Schnell! Kill den! Wo es Legt Schnell! Hier haben noch mal einen Rumpfraser. Zack, Money. Zack. Dann ich die Reihe nochmal voll empfehlen mit denen hier. Man will immer gleich mal gucken, wenn die große Welle kommt, was wir hier mit machen können. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich will jetzt eigentlich in dem Let's Play alle Pflanzen zeigen, die es gibt. Ich weiß nicht, wie das mit denen mit den anderen ist und freischalten muss. Ich muss mal schauen. Ich glaube, später im Spiel kriegt man auch gar nichts mehr, wenn man es geschafft hat. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das überhaupt stimmt mit den 8 bis 10 Tagen. Äh, mit 8 bis 10 hier bei dieser Zahl. Ich glaube mittlerweile sogar gar nicht mehr. Ich glaube, das sind 6 oder so. Ich weiß es einfach gar nicht mehr, Leute. So, dann mal da hinweg. Oh, Lord, was ist das denn hier? Oh, 1000! Was? Das ist doch ja voll OP! Oha, ich wollte gar nicht so OP sein. Das ist doch ja voll unfair. Aber okay, ich es an. Ich nehm's an, kommt an. Ich an. noch jemand Geld verschenken? Ich schon, ich hab Hunger. Ich hab so Geld. Nee, trinket danke schön. Für Hunger passt das Trinkgeld. Yay. Ich geh nochmal vor pilze pflanzen. Weihnacht. Dann war ich in der Reihe vor Hypnopilze, weil die kommen mir eh nicht hin. Sieht ja. Die schaffen es einfach nicht. Ist viel zu OP. Obwohl, bei denen weiß ich jetzt nicht. Wenn wir mal sehen, wie es bei denen so ist. Da kann ich ein paar Gräber hier noch aufpassen. So, Manni. Zack, zack, Money. Das schafft es nicht, oder? Das schafft es nicht. Nee. Nee, nee, nee. Der schafft es schon nicht. Dann sitzen wir da überall von der ganzen Reihe vor Hypnopilze. Und wenn wir gleich den mal ausprobieren, den Unheilspilz. Auch wenn er mir groß nicht aussieht und... Ich wieder rausklicke. <lacht> hey! Das wird doch zum, zum Running Kick, dass ich jede Folge rausklicke. Ich mache das nicht mehr extra. Das ist das, das, das Blöde. Ich weiß, es nervt auch. Ich wollte es gar nicht machen. Kein Money mehr. Sicher. Ganz sicher. Das ist viel, viel, viel sicher. Super sicher? Versichert. 1 zu 1 versichert? Okay, ich glaube schon, okay. Ja Mist, da können wir nicht an gegen ankommen, ne? Hm. Aber wie sind pflanzenversichert. Das ist viel besser als 1 zu 1 versichert. Ich sag's euch. Was habe ich eigentlich? Okay, noch jetzt. <lacht> Freunde und Helfer. Nee, nee, nee, nee, nee, du kommst doch nicht durch. Nee. Wir machen mal hier noch einen hin. Zumindest ein wenig Money. Ja, kommen auch mal alle Gräber weg. Nein, jetzt hat er den gefressen. Ach was, die können den mit einer Habs auffressen. Oh no. That's not good. That's not good. Zwei bräuchte ich dann noch, wenn ich es bis dahin schaffen will. Aber ich glaube, sie schaffen es da nicht. Schnell, fressen ihn rauf. Oh, was so spät, was ist? so oh, ich weiß es nicht. Man so das kann ich nicht sagen. Oh, okay, war noch gut. So, können wir hier nochmal schnell machen. Oh nein, ich höre die Dance. Oh, ich höre die Tanzzombie schon. Da sind sie, da sind sie. Die tanzen Zombies. Okay, ich mache Sonfigeln. Schnell. Aber ich höre noch Sinn der Was macht der? Was macht der? Was macht der? Oh, lol. Oh, jetzt check ich. Jetzt kann ich da keinen mehr platzieren, oder? Krass, können okay, Nicht mehr. Oh, okay. Ah, das, das gibt natürlich Sinn. Alles klar. Und wir kriegen einen Brief natürlich wieder. Was denn noch sonst? Und Manni. Hallo, wir kommen gleich auf ein Häppchen vorbei. Wären Eis und Gehirnig, okay? Hörst du die Zombies. Klar, können wir machen. der Mitternachts-Eis. Warum nicht? Und da kommen so, alter, alle Zombies. Wait, können wir es hauen? Nee, nee, oh, schade. Aber wir können alles auch. Oder können wir hauen? Nee, wir können rausklicken. Nein, ich will doch gar nicht rausklicken. Das nervt mich selber. Halt nur no Joke. Den spare ich mir auf. So, alle ja, mal mal stopp. Stop time, so den dummen, mal, mal kühlen ja. Okay, bei dem habe ich jetzt Angst. Oh nein, da will sich, oder wird er sich das ducken? Ich glaube, der duckt sich jetzt, oder? Ja, da. wie wieder weint, da weint, weint ja. Oh der Arme, der Feind hier. Oh der wird... Oha, ich wollte schon sagen, nicht den fressen. Na hallo, geht's dir noch gut? Also echt, man, geht mal gar nicht hier. So, gib mir Money. Money ist immer gut. Haben wir immer gebrauchen. So, hier, weg mit dir. Okay, do. Okay, okay, Ein paar Gäber weniger. Super. So hier haben wir mal Stop Time für euch. Slash Stop Time. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber irgendwie will. Hier nochmal komm. Boom! Stop time für euch. Keine Bewegung. Meinst du ernst? noch mehr money super machen wir hier noch mal einen explosionspilz damit sie alle sterben machen wir keine ahnung da, da noch einen hin. Oh nein nein die du ruhig sterben ja ja warte hier, komm Boom, da ist er auch du jetzt oh, sehe ich hier die, die die löcher werden wieder bepflanzt und äh, bepflanzt ja aber wieder voll so wie auch immer wie ich sagen sollte dann machen wir da mal einen hin, dann machen wir da mal hin. hin, hin sieht auch wieder schön aus. Dann machen wir hier noch irgendwo Pilzen hin. Und dann machen wir noch, ähm, keine Ahnung, da noch von hin oder so. Und dann machen wir hier noch mal hin, dann machen wir wieder so. ein das kam das Geld hier mit. Dann machen wir eine Explosion. Dann machen wir hier noch mal so ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Äh, Yay! Yeah. Super. finde ich nice. 4.000, noch 1.000 und dann können wir uns endlich das achte Samenpaket kaufen. Freue ich mich schon. So, die, ah Ja, jetzt mit die erste Welle, danach kommt die zweite und dann war es das. Haha, ich freue mich schon. Ich bin schon mal gespannt, was der nächste, nächste Ort sein wird. Wollen so, wir hier nochmal so hin und dann machen wir hier nochmal Stop Time für euch. Und hier. Kabim! Da sind sie alle gestorben auf einen. Hallo Multikill, Mani. hallo. Ach, dann nicht, dann leck mich doch. So, oh, zack. Stop time für euch hier. Keine Chance, Mann. Keine Chance, mein Freund. Nein, die will fressen. RIP. Aber hier, den kannst du fressen. Gut, Das cool. So, dann haben wir hier nochmal eine Bombe. Fischken. Ich sterben alle. Hm. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. So, lass mal in Ruhe. Vornehm ich das Geld hier. Ja, eine Explosion! Der Sterben! Yeah! Oh nein, nicht du. Stopp! Halt, stopp! Oh, halt, stopp! Oh Gott, ich hab wie viel Money! Yay! Juhu! Oh, ich wollte da was hinzulassen, Mann. Stopp! Nein, stopp, stopp, stopp! Nein! ja Ups, Untergang. Was steht untergang wieso geht das nicht wieso geht das nicht das muss doch funktionieren ah, nice money money hier noch mal keine chance mein nein da kommt durch da kommt durch das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht das gibt es nicht Nein. kütt ihn doch Alter, jetzt muss ich den hier machen, damit sie den kühlen. Oh Mann. Die sind voll gemein, die Zombies, Alter. Gab. Ja, da setzen wir Ach, ich kann ja gar nicht. Hm. Ja, da können wir den da hinten Setzen Jetzt mal ein paar Sniper da hinten hin. Ein paar Hypnopilze, da können wir dann dazu. und Da geht's leider nicht mehr. Ja. Eiszeit. Slash-Stop-Time, ja, ja. so, okay. so, was machen wir da? Mal wir sagen, machen wir das hier. Was es der Verschwendung aber ist mir jetzt egal? Es kann doch nicht sein, dass sie jetzt für immer so bleiben. Das ist doch ja voll der schlechte Pilz. Also den mag ich nicht. Ja, ist doof. das ist ein doof, komm. Der ist vollst doof. Und Kage. Und nochmal. Hä, warum zählt das jetzt nicht? Das ist ja voll und geht doch voll. nochmal Explosion hier. Okay, jetzt ist es weg, endlich. Jetzt ist es endlich ja weg, okay. Explosion für euch! Und ich klicke wieder raus. Das nervt, ich weiß. Tut mir leid. Ich hätte es mir irgendwie angewöhnen langsam, wenn du was bewegen so nicht. dass ich rausklicke wieder, da habe ich jetzt nicht keinen Bock zu. Und wir haben es durch! Und wir kriegen einen platz Ist ein Seeblatt, oder? für denn das? Seerosenblatt ermöglicht dir ermöglicht dir nicht Wasserpflanzen, darauf zu pflanzen. Wait, what? Wait, what? Das ist aus unser Garten, oder? Ist das jetzt unser Garten? weil wir waren gerade in unserem Garten. Warte, wait. In der ersten Folge war das unser Garten. Jetzt sind wir in dem Vorgarten. Okay. Blabla hätten die Zombies genug von einem Vorgarten. Nee, jetzt ist doch. Nein, ah! Nee, warte, okay. Lass mich das. Okay. Der Vorgarten war das vorhin. Die erste Zone war der Vorgarten. Die zweite war der war Vorgarten also in der Nacht. Und jetzt das dritte ist hier der Hintergarten, oder? Der Garten einfach hinten. Ja, ja. Jetzt wollen sie es hinten im Garten versuchen. Ja, genau, genau, genau. ja, Mübel hast du.. Kannst du diesmal keine Pilze benutzen. Ja. Die pennen tagsüberneblich. Ja, ha, ja, okay. Ist das nicht zu so dämlich? Ich werd schon schaffen. Ich werde schon packen. Und jetzt weiß ich auch, wieso wir so ein Rosenblatt bekommen haben. Weil wir da die Plätze platzieren müssen. Wir haben hier einen Schwimmreifen, Zombie. Wie krass. Na, die können wir eh nicht... Also wir können die also wir können die rein tun, aber die können wir nicht benutzen, weil die schlafen. Nee, das nehmen wir nicht so. Machen wir so nicht. Machen so, zack, zack. zack. dann machen wir... Ich weiß es nicht. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Deshalb, ob die so schwer sind. Es gibt nicht mal irgendwelche Starken dabei. Deshalb wird das schon, denke ich. Oh die Musik! Das, das haben wir schon direkt am Anfang gehört. Vom Anfang des Space die Musik. Die ist halt so nice. Bum, bum, bum. Mm -hmm. Komm gib mir schnell was zum Schießen, sonst werd ich noch verrecken. Okay, doch. Jetzt schießt ihn ab. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, da kommt noch mehr. Okay. Hm, der Walnuss? Na, noch nicht, oder? Hm, ich weiß es nicht. Nee, Leber noch nicht, oder? Hm. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Okay, die erste Reihe haben wir fertig. Das ist so eine nice Musik, Alter. Ich feiere die. So, gleich kommen auch Zombies ins Wasser. Die wollen noch ein bisschen planschen mit uns. Oh. Aber ich will nicht planschen, denn das ist nicht mein Job. Ich will nämlich mein Gehirn halten und nicht gefressen werden. Ihr werdet sterben von meinen Erbsenkanonen. Ja gut, dass ich den da hingesetzt habe, weil da kommt jetzt einer. Was macht der denn? Hallo, stirbt mal! Alter, warum schimpft er nicht? Warum stimmt er nicht? Was zum Teufel, warum schimpft er nicht? Hä? Warum ist er jetzt nicht gestorben? Wollt schon sagen, du, nicht hier. Nee, nee, nee, ich brauche mein Geld hier, los. Die Musik ist nice. Oh, jetzt kommt da so, oh, das ist eine Ente. Habe ich gar nicht re realisiert vorhin. Nicht so richtig. Das ist ja lustig. Okay, auch später noch richtig geile Wasserzombies. weil äh, Zombies, genau. Wasserpflanzen. Die sind richtig nice. Das werden wir noch alles bekommen. Ähm ja, pflanzen wir doch hier einfach noch mal so hin. Dann machen wir hier noch so. so dann, denn, denn, denn, denn, denn, und genießen wir die Musik. Okay, oben haben wir fertig. Oh, jetzt verstehe ich, weil. Oh nein, nein, Hilfe, Hilfe! Er braucht so eine! Dann geh sterben! Oh nein, oh nein, es kommt schon die Welle! Ich bin doch gar nicht fertig! Das gibt's doch nicht! Das könnt ihr mich antun! Oh mein Gott, what the fuck, was ist das für einer? Äh, äh, äh, äh, stopp. Kein Betreten, kein Betreten, hallo, stirbt doch. Wollte schon sagen, du alter. Kein Betreten, das geht nicht. Oh Mann, So, Du auch nicht? Du hörst auch drauf zu... La äh, alter. nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein. Lässt es jetzt. So, stopp. Halt. Stopp. Komm, gib mir so ein 200er. Bevor du ihn auffrist. Komm schon, mach doch. Gib her, gib her. oder ich mach so. Geht doch. Und da kriegen wir für eine... Sieht aus wie eine Birne irgendwie. Was ist das? Ist das eine Birne? Was ist das? Matsch. Was ist das? Ein Kürbis. Das ist aber ziemlich grün. Äh, Matchkürbis. Der Match Zombies. <lacht> Tolle Beschreibung. Gut und damit war es auch wieder mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, würde mich sehr freuen. In der nächsten Folge werden wir dann den Match Kürbis und weitere Leute freischalten, also weitere Pflanzen freischalten und den mal aus uns beziehen was er so macht. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren wäre ganz nice, wenn ihr nicht, äh, nicht abonniert habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Pflanzen gegen Zombies wieder. Bye.